Die Preisbildung im Monopol bei linearem Kostenverlauf kann sowohl in der Gesamtbetrachtung wie auch in der Stückbetrachtung dargestellt werden. Gesamtbetrachtung Die Umsatzfunktion hat die Form einer umgekehrten, also auf dem Kopf stehenden, Parabel. Die Umsatzfunktion beginnt im Ursprung. Der zweite Schnittpunkt mit der Mengenachse liegt bei der Sättigungsmenge Xs. Der Scheitelpunkt der Parabel gibt den maximalen Umsatz sowie die maximale Menge an. Werden nun noch die Gesamtkosten im vorliegenden Beispiel mit linearem Kostenverlauf eingezeichnet, so ergibt sich die gewinnmaximale Menge wie folgt. Zur Ermittlung der gewinnmaximalen Menge wird die Gesamtkostenfunktion parallel nach oben verschoben, bis diese die Umsatzkostenfunktion tangiert. An diesem Berührpunkt der beiden Funktionen liegt das Gewinnmaximum. An dieser Stelle haben die beiden Funktionen den größten, vertikalen Abstand zueinander. Stückbetrachtung Das Gewinnmaximum kann ebenfalls in der Stückbetrachtung ermittelt werden. Zunächst wird hier die Nachfragekurve eingetragen, die die Preisachse am Prohibitivpreis und die Mengenachse an der Sättigungsmenge schneidet. Da im Angebotsmonopol die gesamte Marktnachfrage dem Verlauf der individuellen Nachfrage des Monopolisten entspricht, wird die Nachfragekurve als Preisabsatzfunktion PAF bezeichnet. Die Grenzerlösfunktion wird als gerade eingezeichnet mit den Schnittpunkten Prohibitivpreis sowie Hälfte der Sättigungsmenge XS halbe. Der Schnittpunkt auf der Mengenachse liegt immer bei der Hälfte der Sättigungsmenge, da hier die Umsatzkurve in der Gesamtbetrachtung das Umsatzmaximum erreicht und somit eine Steigung von 0 hat. Merke. Die Grenzerlöskurve ist die erste Ableitung der Umsatzkurve. Die Grenzkostenfunktion ist hier eine gerade, die parallel zur Mengenachse verläuft. Grund hierfür ist, dass die Grenzkostenfunktion die erste Ableitung der Gesamtkostenfunktion ist und bei einem linearen Kostenverlauf die Grenzkostenfunktion den variablen Stückkosten entspricht und diese pro Stück konstant sind. Der Schnittpunkt der Grenzkostenfunktion mit der Grenzerlösfunktion determiniert das Gewinnmaximum. Wird der Schnittpunkt der Grenzkostenfunktion mit der Grenzerlösfunktion vertikal nach oben transformiert, so ergibt sich auf der Preisabsatzfunktion der sogenannte Konosche-Punkt. Dieser gibt die gewinnmaximale Preismengenkombination dar. Merke. Der Monopolist ist abhängig von seinen Kosten und der Nachfrage. Der Monopolist kann entweder den Preis oder die Angebotsmenge vorgeben. Die jeweils andere Größe ist für den Monopolisten ein vom Markt vorgegebenes Datum. Der Monopolist wird die gewinnmaximale Menge anbieten, nicht die umsatzmaximale. Folge: im Monopol herrscht stets Marktunterversorgung, da gilt xGmax ist kleiner als xUmax. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die grafische Bestimmung des Gewinnmaximums im Monopol bei linearem Kostenverlauf vorgestellt.